Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo. Kanale Gleichsatz ist wieder mal am Werk mit der Folge 32 in der Philosophenprälogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht weiter, ich wiederhole nochmal die Nummer 166, weil sich das, weil das nicht oft genug wiederholt werden kann, um was es hier geht, eine grundsätzliche Abkehr von den bisher objektivistischen Verfahrensweisen, und die äußert sich dadurch, äh, dass äh, das Wahrnehmen als Urteilen begriffen wird und damit ein, äh, aus der Objektivität eine Subjektivität wird. Äh, und diesen Umstand, diese Erkenntnis äh, bringt äh, Fritz Mautner in seinem Wörterbuch der äh, Philosophie zum Ausdruck, aber nicht nur er, an den verschiedensten Stellen in der Geistesgeschichte, Philosophiegeschichte der Menschheit ist diese Erkenntnis äh, durchgedrungen, aber leider immer nur in der Minderheit und von äh, den Weit, am weitest verbreiteten Ansichten äh, an den Rand gedrängt und immer ums Überleben kämpfen müssen, um nicht in, auf alle Zeiten in der Versenkung zu verschwinden, hat es immer wieder diese Bestrebungen gegeben und hier äh, sagt Mautner, das schon Campanella und das ist 16. Jahrhundert, soweit ich weiß, schon weiß, dass mit der Wahrnehmung eine Urteilsakt verbunden ist und Descartes, das ist 17. Jahrhundert, hat das erkenntnistheoretische Problem begriffen, dass Wahrnehmung Verstandesarbeit ist. Und das erkenntnistheoretische Problem, dass die Begriffsbildung, nicht einfach so aus dem heiteren Himmel äh, dadurch äh, entsteht, dass man Begriffe mit Dingen identifiziert und das dann Wahrnehmung nennt, sondern die Begriffsbildung ist nicht anders äh, denkbar als durch äh, von Interessen gelenkt, von Intentionen gesteuert und somit ein äh, eine Angelegenheit des äh, Subjekts und seiner Subjektivität, seiner Besonderheit, des Bewusstseins, eine logisch, äh, logische Allgemeingültigkeit in Form einer Objektivität äh, gibt es nicht. Das ist eine leere Behauptung derjenigen, äh, die auf Allgemeinheit setzen, und das sind in der Regel die Mächtigen, denn Allgemeinheit oder die Vertretung von Allgemeinheit, die legitimiert macht und deswegen darf diese Allgemeinheit nicht äh, angegriffen werden. So und jetzt kann es losgehen mit der regulären Nummer 167 in der 32. Folge. Hier heißt es, Sinnesdaten können nicht getrennt werden vom Prozess ihrer Beschreibung. Also äh, hier äh, wird äh, sozusagen behauptet, dass äh, eine Empfindung immer schon ein, eine begriffliche Empfindung ist, weil um bewusst zu werden, muss sie im, im äh, Sie oder, oder er oder es die Empfindung äh, konsequent durchgegendert um im Bewusstsein, dem Bewusstsein greifbar zu sein, ist eine Vergegenständlichung erforderlich, eine Verdinglichung, die Abgrenzung eines Dings eines von seiner Umgebung, und das ist jetzt die große Preisfrage, ob das ob es eine äh, nicht begriffliche, sowas wie eine Anschauung gibt, wie das noch Kant getrennt hat, dass die A Anschauung äh, als äh, Vorstufe der Wahrnehmung sozusagen äh, nicht begrifflich ist und äh, dann erst begrifflich wird, wie das geschieht. das ist bei Kant auch nicht klar. Der hat nur festgestellt, dass eine Anschauung ohne Begriff leer ist und ein Begriff ohne Anschauung, äh, ein Begriff ohne Anschauung leer und eine Anschauung ohne Begriff äh, auch leer. Also ähm, es gibt kein, äh, es ist äh, die Anschauung ist nicht äh, denkbar ohne Begriff und der Begriff ist äh, auch nicht denkbar ohne Anschauung, das heißt ohne, ohne das äh, reale äh, Gegenstück äh, zum Begriff. Aber hier in diesem Punkt äh, heißt es, dass die Sinnesdaten nicht getrennt werden vom Prozess ihrer Beschreibung. also äh, die, die sogenannte unmittelbare Wahrnehmung in Form von Sinnesdaten ist schon begrifflich. Und das äh, passiert bei den meisten Menschen, den äh, sogenannten naiven Gemütern, wie sie in der äh, Geschichte der Erkenntnistheorie genannt werden und der naive Realismus. Da ist das so, äh, dass automatisch äh, Worte mit Dingen identifiziert werden, so wie man das gelernt hat als Kind. Das ist ein Schaf, das ist ein Hund, das ist äh, der Mond und die Sonne oder, oder der Sonne äh, wie es oder ist äh, das Sonne wie es richtigerweise heißt. Gut, dann. Äh, der nächste Punkt, wir könnten keine Begriffe bilden, wenn wir nicht ähnliche Empfindungen für gleiche Empfindungen halten würden. Ähm, das ist der Punkt, was das erkenntnistheoretische äh, Problem angeht, dass Begriffe äh, als äh, Elemente einer Sprache immer schon eine gewisse Allgemeingültigkeit mitbringen, weil man sich ja sonst überhaupt nicht verständigen könnte. Ähm, wenn es aber darum geht, äh, ein, einen äh, sogenannten Sachverhalt so deutlich wie möglich darzustellen, dann äh, geschieht äh, anhand dieser vorhandenen Begriffe im Grunde genommen immer immer eine äh, Verdeutlichung der, des Gebrauchs dieser Begriffe, also, also eine Erklärung äh, wie diese Begriffe zu äh, gemeint sind, wie man etwas zu verstehen hat, und äh, so äh, ist es dann, äh, können diese Begriffe dann mit Gewinn, also mit Erfolg, mit Verständnis äh, dann kommuniziert werden. Aber es handelt sich auch immer nur um eine Angleichung, um ein äh, genaueres, das äh, äh, durch eine umständliche oder detaillierte Beschreibung und es ist immer eine Frage der Zwecksetzung, wie genau man etwas haben will, um dann äh, zu beurteilen, ob jetzt dieses Maß an äh, Detailtreue noch zweckdienlich ist oder überflüssig, weil man noch, noch mehr Einzelheiten über eine Angelegenheit gar nicht wissen muss für den Zweck, den es zu erfüllen gilt. Das ist immer eine, eine subjektive, individuelle Zwecksetzung. Die auch, äh, da lässt sich auch nichts äh, in einem äh, erkenntnismäßigen Sinn ver verobjektivieren. Diese Aussage hier ist eine klassische objektivistische, die, wo, in der davon ausgegangen wird, dass man es mit einer Welt an sich zu tun hat, wo jeder Mensch mit seinem Sinnesapparat im Grunde genommen die, die Wahrnehmung mit anderen teilt, die die sogenannte Wirklichkeit ist für mehrere Beobachter dieselbe. Es sind die äh, Fundamente des Rationalismus, äh, dass man an so etwas glaubt, dass das möglich ist, und daraus äh, nähert sich dann auch der Gedanke, der Glaube an den Objektivismus, der aber leider ein aber, glaube ich, ist... Und schon geht's weiter... Die Nummer 169, das Allgemeine ist umfassend, es enthält aber auch wieder das Individuum. Es ist als Gattung sicher, vom Individuum verschieden, befasst es aber doch wieder in sich. Aristoteles und Locke versuchten sich von diesem Verhältnis Rechenschaft zu geben. Aristoteles, indem er das Allgemeine als den abstrakten Teil beschrieb, den die verschiedenen Individuen gemeinsam haben, der sich in ihnen wiederholt. Locke, indem er die allgemeine Vorstellung als ein Fantasieprodukt betrachtete, das durch die Verarbeitung der verschiedenen individuellen äh, Gebilde entsteht. Also bei letzterem Lock äh, finden sich äh, nominalistische Ansätze äh, im Sinne von, das Allgemeine ist nichts als der Name, hier die allgemeine Vorstellung ist ein Fantasieprodukt und dieses Fantasieprodukt äh, muss jetzt von mir korrigiert werden, damit ich da eine ordentliche Markierung hinkriege, so. äh, wo schon Hume auch darauf hinweist, dass es sich da um äh, Produkte der der, äh, Einbildungskraft, wie er es nennt, beziehungsweise äh, die Übersetzung von, von Lips so lautet. Aber bei Aristoteles, äh, um äh, den nochmal aufzugreifen, da wird das Individuum als ein kleinster Teil äh, des Allgemeinen verstanden und ist äh, so schon äh, in der Allgemeinheitslogik mit inbegriffen und das ist diese grundsätzliche Fehlannahme beziehungsweise der, der, die, die willkürliche Behauptung oder Setzung oder Voraussetzung, dass, das, dass es sich beim Individuum als ein, ein prinzipiell logisches handelt. Also das Individuum ist eigentlich schon ein allgemeines, aber eben ein, das kleinste Allgemeine. Und äh, so kann es nur Verwirrung geben, denn äh, äh, es äh, gibt keinen logischen Grund, weswegen äh, es äh, zu, äh, zu dieser logischen Allgemeinheit nicht ein, ein äh, sozusagen Irrationales gibt, äh, das sich äh, dieser Logik entzieht. Das ist die Behauptung der Inkommensurabilität von Wort und Ding, dass es sich dabei um zwei völlig verschiedene Dinge äh, bzw. Äh, Bahnhöfe handelt, äh, Toto Coelho verschieden. Ähm, und äh, das ist auch hier die Ansicht auf dem Gleichsatzkanal und auch die meiner Wenigkeit. Und die unterscheidet sich eben grundsätzlich von derjenigen, dass das Individuum, äh, wie heißt es da äh, bei Aristoteles, äh, sicher vom, als Gattung sicher vom Individuum verschieden, die Gattung, aber befasst es aber doch wieder in sich. Das sind diese logischen äh, Salti, muss man sagen. Die wir weiter oben schon, ich erspare mir jetzt das Scroll, weil das zu weit oben ist, wo von diesen gleichzeitigen, das ist gleichzeitig, hier haben wir es ja schon, das Dreieck, äh, äh, gleichzeitig noch ungleichzeitig, zugleich, Vernunft ist wieder subjektiv und so weiter. Was da schon besprochen wurde ist, äh, äh, ist hier auch der Punkt, dass das Allg äh, äh, Individuum eben ein allgemeines ist, äh, weil es die, die, die Gattung äh, befasst es in sich und diese, die, dieser grundsätzliche logische Unterschied schafft eine total andere äh, Auffassungsweise und an, äh, an diesem Punkt scheiden sich ganz klassisch die Geister, da gibt es nur ein... Äh, ja oder Nein und ein Entweder-Oder und dann die entsprechenden Konsequenzen und dies auf der einen Seite, dass es keine allgemeingültige Objektivität gibt, ähm, weil sonst auch die, äh, der Unterschied zwischen Wort und Sache, dieser kardinale Unterschied überhaupt nicht mehr zu verstehen ist. Das ist äh, die, die, die Konsequenzen dieser falschen Auffassung, dass man das Individuum als Teil des Allgemeinen betrachtet, die sind äh, so immens, dass ich, die, dass die äh, gar nicht äh, nicht in, in 100 Jahren vom jetzigen Standpunkt aus äh, vollständig äh, erfasst werden können, weil dadurch die, ganze, die ganzen letzten 200 Jahre der Menschheitsgeschichte völlig neu geschrieben werden müssten mit äh, sämtlichen äh, Legitimationen, äh, da müsste es dann äh, Reparationszahlungen noch und nöcher geben, die, die, die, die Adeligen müssten enteignet werden. Also, die, die, dass, die, dass die Fürstenhäuser heutzutage noch 30 Prozent des Deutschen Waldes besitzen, das sind äh, äh, Geschichten äh, aus, aus äh, oft noch de, dem Mittelalter, und diese Rechtsprechung, ähm, diese Verhältnisse heutzutage sind einfach völlig undenkbar, aber es wird so lange nichts daran geändert, solange die Masse der Menschen einen einem völligen Schwachsinn aufsitzt in Bezug auf die herrschenden Zustände und in, die, in diesem Schwachsinn auch äh, gehalten werden. Da ist überhaupt kein dran denken, dass mit den Königshäusern Schluss ist oder oder überhaupt auch mit diesen äh, abergläubischen Religionen äh, zu zu äh, der äh, die äh, Kirchen Religionen im Laufe der Jahrhunderte ge geworden sind also reine reine formale Apparate äh, mit Gläubigen, die, wie Pascal sagt, ihren, ihren Gott wie eine Kerze vor sich hertragen, auf dass er äh, ihnen leuchte. Ähm, aber das soll es dann jetzt auch äh, soweit gewesen sein, mit äh, dem ganz großen Big Picture. Ich bleibe hier bei Ernst von Aster und seinen Prinzipien der Erkenntnislehre. Da schreibt er als nächstes, oh, da haben wir hier Ernst von Aster Festspiele jetzt in der Folge 32, stelle ich gerade fest, da werden wir nicht mehr fertig werden in den knapp 10 Minuten, die mir jetzt in dieser Folge noch bleiben, da bin ich 170. Das Ding ist nicht die äh, diese Farbe, sondern es trägt sie an sich. Es ist nicht diese Härte, die ich verspüre, sondern es hat sie. Daraus ergibt sich die Frage, was ist das Ding selbst? Und eben diese Frage kann keine befriedigende Antwort finden, weil wir indem wir das Ding selber fassen wollen, uns immer nur wieder eine jener schon aufgezählten Ideen in der Hand bleibt. Also äh, mit anderen Worten, äh, das, was äh, irgendjemand, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, äh, an anderer Stelle schon festgestellt hat mit der Frage, wenn ich vom Ding alle Eigenschaften abziehe, was bleibt dann? Dann bleibt nichts mehr. Also was ist das Ding jetzt, abgesehen von seinen Eigenschaften? Eine Abstraktion, eine Zusammenfassung, die aller dieser Merkmale der praktischen Handhabe Deswegen äh, gibt es ein Wort, um nicht immer wieder zu erklären, erklären zu müssen, alle diese Eigenschaften. Aber äh, das muss eben doch passieren. Diese, diese Worte, diese Selbstverständlichkeit, die viele Worte haben, wie jetzt Tisch und Tür und Lampe und Sonne und Temperatur und dergleichen, das darf man nicht wups, übertragen auf andere Begriffe, in denen keinerlei solche Selbstverständlichkeit anzunehmen ist, weil eben die, der Bedeutungsspielraum, der Interpretationsspielraum viel zu groß ist, um da äh, von vornherein annehmen zu können, äh, dass man äh, mit einem Wort äh, verstanden wird. Und deshalb äh, ist auch die, die, die, die, das äh, Rund um die Uhr, Fernsehprogramm und alle möglichen Medien was die im Grunde genommen machen, ist nichts anderes, als den einen gewohnten Sprachgebrauch immer wieder zu bestätigen, sodass man äh, den Eindruck gewinnt, ja, das ist die Normalität und so ist es und so geht es und so wird es gemacht. Mit anderen Worten, der ganze Apparat ist zu nichts anderem da, als die Leute davon abzubringen, auf dumme Gedanken zu kommen. Man fesselt ihre Aufmerksamkeit mit äh, den üblichen Verdächtigen, Gewalt und Sex äh, und hält so die Leute auf dem primitiven Niveau, äh, dass die Menschheit äh, schon vor 10.000 Jahren äh, äh, für sich in Anspruch nehmen konnte. Ja, äh, zu der 170 habe ich eigentlich alles gesagt mit der, mit dem, mit dem Punkt, was ist das Ding, wenn ich alle Merkmale abziele, abziehe und äh, da bleibt eben, eben nichts mehr übrig. Das, da ist, äh, wie mit dem Obst, wenn ich alle Bananen und Äpfel und Birnen und so weiter alles das abziehe, was was ist dann noch? Äh, nichts mehr. Also ist Obst ist eine Abstraktion, die äh, für die es äh, keine äh, kein reales Gegenstück gibt, äh, weil äh, diese Vorstellung auch äh, im Grunde genommen äh, diese, dieses reale Gegenstück gar nicht braucht, weil ihre Funktionalität besteht ja darin, zusammenzufassen. Viele äh, Dinge in einem Wort, um das Ganze zu, ver zu vereinfachen. Es geht weiter, die Nummer 171. Ich höre einen Ton, etwa, etwa das Surren einer Maschine. Nun entferne und nähere ich mich abwechselnd der Maschine. Ändert sich dann der Ton, den ich höre, oder höre ich die ganze Zeit hindurch denselben Ton? Oder stehe oder ich stehe fünf Schritt, ein anderer 50 Schritt von der Maschine entfernt, hören wir denselben Ton oder verschiedene Töne? Wir können auf die Frage offenbar mit Ja und Nein antworten, je nachdem, was wir unter einem Gehörten Ton verstehen. Und so ist ist ist mit dem mit den anderen Ambiguitäten und Ambivalenzen und und äh, gleichbedeutungen äh, oder Widersprüchen. Äh, logischen Unklarheiten, äh, die äh, beruhen immer darauf, ob ich jetzt etwas, ein Individuum als Individuum, als Allgemeines verstehe oder eben als inkommensurables, äh, irrationales Etwas, das äh, primär ungeformt ist und der, der logische Schritt erst eine äh, in angriff oder in Besitznahme sozusagen Sagen, dieser Realität ein, ein Claim abstecken darstellt, das ist immer die Frage. Und hier ist es die Frage, äh, äh, welch, äh, was verstehe ich unter diesem Ton? Ist dabei äh, äh, was ist äh, an diesem Ton egal, äh, um ihn an, als denselben äh, zu bezeichnen? Ist die Lautstärke egal, um zu sagen, ich höre denselben Ton, weil ja der, der 50 Schritt weiter ist, ja einen leiseren Ton hört? Da, äh, da muss ich mich darüber verständigen und das sozusagen definieren, was unter Ton verstanden wird, äh, um dann sagen zu können, ja, das ist gleich oder das ist nicht gleich. Also beruht das alles auf Konvention. Aber, aber ein an sich äh, in dieser Angelegenheit gibt es nicht. Ist jetzt an sich äh, der eine Ton äh, äh, von dem Standpunkt aus gehört, äh, derselbe als der andere Ton vom anderen Standpunkt. Diese Frage gibt keinen Sinn, weil mit Ton ja direkt ein, ein Sinnesapparat angesprochen ist und damit ein konkretes Subjekt entsubjektiviert, äh, machen solche Aussagen überhaupt keinen Sinn. Also so, so überindividuell äh, gesehen. Ja, dann haben wir es schon wieder... Schaue ich schaue noch mal kurz auf die Uhr, die, ja, meine Zeit ist im Grunde genommen schon vorbei. Ich kann jetzt noch eine halbe Minute überziehen, das mache ich vielleicht, indem ich noch mal diesen 172 anlese, wenn wir von einem Bewusstsein, oder sagen wir, um die Mehrdeutigkeit eines Wortes zu vermeiden, lieber von einem Gegebensein sprechen, ja, da, da kann ich jetzt nicht so... Husch die Mehrfrau hinweggehen, weil die Gegebenheit ja mein Lieblings Lieblingsthema ist. Ich vertrete im Besonderen die Behauptung, dass nichts gegeben ist. Also in einem logisch allgemeingültigen Sinn nichts gegeben. In einem subjektiven Sinn natürlich ist etwas gegeben. Also um äh, gleich die primitivsten Einwände, äh, den primitivsten Einwänden zu begegnen. Aber das war's jetzt, das war's mit der Nummer 2 und Folge 32 in der modernen Philosophen-Trilogie äh, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, ähm, ich verabschiede mich äh, mit einem Rums am, am, am Popschutz und einem äh, Pulp Fiction, Peace and Out.